Was suchst du denn hier? Ich bin komplett lost. Sie sind der erste Mensch, den ich hier sehe. Ich muss unbedingt was verändern. Frag doch mal nach Obi Fan im Tempel der SV. Da ist dieser Otto! Schnappt ihn euch! Master Otto, ich habe Obi-Fan Kenobi gefunden. Die Macht umgibt uns, sie durchdringt uns und sie hält das Hochschulleben zusammen. Hallo, Five Solo mein Name. Oh, mein Kollege hat wohl vor lauter Corona einen schaltkreis bekommen.